Das ist auf gut Deutsch das gleiche, ich sage es getrödelt, wie immer. Die Industrienationen erzählen, was sie alles so tolles machen, reden sich ein, dass sie das hinbekommen, aber handeln nicht. Die Menschen an den Ozeanen, in heißeren Regionen, letztlich in den Regionen, die jetzt schon die Klimakrise hart zu spüren bekommen, leiden und sterben bereits, aber jetzt, wegen des CO2, das wir hier vor Ort emittieren und nicht bereit sind einzusparen. Was dort auf der UN-Klimakonferenz betrieben wird, grenzt ganz klar an Heuchelei für uns. Denn noch haben wir gut reden, aber eine klimagerechte Zukunft kommt eben nicht von alleine, weil das Thema ist ja so wichtig. Es muss Handlung, es müssen Handlungen folgen. Man kann reden, klar, ist auch wichtig, aber es muss eben gehandelt werden. Sie müssen jetzt festgeschrieben werden diese klimagerechten Ziele, aber eben auch beispielsweise auf Deutschland bezogen reicht ein Kohleausstieg 2038 als exemplarisches Beispiel ganz klar eben nicht aus. Wir wollen voll und ganz in die größte Krise der Menschheit hinein und das nur, weil Veränderungen so unbequem sind? Wir kennen die Wege. Wir wissen, wie es geht. Schon so lange sind alle nötigen Lösungsansätze bekannt und niemand setzt sie um. Das ist schlicht nicht entschuldbar. Sie reden, als sei Ihnen die Dringlichkeit des Themas bewusst. Ja, also Alle wissen letztlich, worum es geht, ihre, aber Ihre Handlungen sprechen eine ganz andere Sprache. Sich gemeinsam international hinzusetzen, zu beraten und Ziele festzulegen, ist wichtig und es ist ein wirklich wichtiger Schritt. Es reicht aber eben bei weitem nicht aus. Wir brauchen klare Wege, wie diese Ziele erreicht werden wollen. Und außerdem müssen wir die Ziele eben erstmal 1,5 Grad konform hinbekommen. Dann müssen die Ziele natürlich auch noch erreicht werden, was nochmal das nächste Thema ist. Und man könnte letztlich noch zig Sachen zu Glasgow aufzählen. Also beispielsweise, wie alle Menschen dort hingekommen sind, welche Konzerne, die... Äh, Konferenzsponsoren, also Spoiler, es sind keine besonders nachhaltigen zum Teil. Ähm, und dass nicht allen Stimmen Zutriff gewährleistet wird, allen letztlich und so weiter, ja. Beispielsweise die Stimme aus Afghanistan wurde schlicht, also hat schlicht kein Visum bekommen, um einzureisen. Es muss einiges passieren und es muss ein grundlegendes Umdenken an jeder Stelle geben. Wir sind hier und wir sind laut und das ist so, so wichtig. Ob für die Verkehrswende hier vor Ort, für weltweite Klimaziele oder für die aktuelle Regierungsbildung. Wir können später sagen, dass wir es ehrlich versucht haben.